NINA ist ein Warn-App für Großschadenslagen oder bei Unwettersituationen und auch sonstigen Gefahren, die einem drohen können. Dazu, und das ist jetzt der Clou für uns, die in Augsburg wohnen, im Landkreis Augsburg, im Landkreis Donau-Ries, Eicher, Frittberg oder Dillingen, dass es auch spezielle Warnmeldungen der Feuerwehr Augsburg gibt. NINA gibt es kostenlos im App Store und bei, auch äh, bei der Google Variante im Google Play Store, das lädt man sich einfach runter und wenn man es dann auf seinem Smartphone hat, dann ist es auch ganz einfach zu bedienen. Das klicken wir jetzt mal an, so und das erste was man jetzt machen muss ist meine Orte hinzufügen, das heißt die Orte an denen man gewarnt werden möchte. Da suchen wir uns jetzt einfach mal hier die Stadt Augsburg aus, hinzufügen ja. Folgendes Beispiel stellen wir uns mal vor, wir hätten einen Waldbrand in Wellenburg, haben als meinen Ort eben Augsburg oder Wellenburg mit eingegeben, dann kommt über die ILS die Warnung Vorsicht, Waldbrand bitte dieses Gebiet verlassen. Das funktioniert genauso auch, wenn wir unser GPS anhaben für unseren aktuellen Standort und wir befinden uns in Wellenburg, dann kriegen wir diesen Warnhinweis auch. Unterm Strich ist NINA also ein ganz tolles Instrument, um rechtzeitig vor Großschadenslagen, Hochwasser oder Unwettergemerkungen warn zu werden und deswegen bitte sich kostenlos downloaden. Vielen Dank. Aber vor was kann uns Nina eigentlich nicht warnen? Vor Großschadenslagen auf dem eigenen Handy. Da hilft nur der Gang zum Handy-Dealer und keine Warn-App der Welt. Trotzdem Nina runterladen.